den Post raus. Aber okay. hol oh, sie, was das gekurt nütz sich leisten. <lacht> Seitdem ich das es tut sich nichts mehr. Die sind nicht neu. Nein, die sind ja. alt. Ich glaube nee, mir, das täuscht. Das täuscht nur? Das täuscht ja. Ich gucke gerade mal den dem Päckchen hier. Der ja, dem. Hm. Schon verblasst. Das ist ab 2010. Hey ho. Ich bin heute mit meiner Freundin und Kai von Vergessene, verlassene Orte. KP äh, Pictures, in einer, Vla in einer ehemaligen Mölkerei und daraufhin einer ehemaligen Diskothek mit sehr viel Gelände und wir versuchen in die Häuser mal hineinzukommen und wenn nicht, dann klappt es nicht. Auf jeden Fall, es wird spannend, ästhetisch wunderbar und Leute, ihr würdet euren zweiten Frühling bekommen, wenn ihr das seht. My love for you is endless Nobody else can end it And when I get the money back Then baby girl you can spend it Oh hat jemand die Zeit bei den Meistern noch anlegen? Das ist Wirklich sehr lieblos Tja Ihr Worte wird wollen können, würden renoviert werden. Hier haben wir die Bild. Von 2008. Es ist ästhetisch hoch 10. Uns, uns, uns, uns, uns, uns, uns. <lacht> Sieht doch sauber aus. Ja. Ich wette mit dir um 100 Euro, dass du nicht drauf kommst, was da drin steht. Keine Ahnung. Hab ich da drin. Pflegebett. Ein Pflegebett? Pflegebett. Mit Decken. Okay. Geil. genau über dir in dem Raum steht ein Bett, ein Pflegebett, mit Oma drin. Habe ich was hab ich gedacht. Das ist eine Idee, wo man sagt, wow, finde ich echt gut. Also das ist, ein, kurz gesagt, eine Upcycling, was man hier betrieben hat. But they're not gonna not gonna see me leave, cause baby I got you, you, you, yo. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. Yeah. Muffy Joe. Sie, was Besseres konnten wir sich leisten? So eine Zicke. wenn jetzt jede Erzieherin denkt, oh, ist der putzig? Nee, der ist ja schon über 18. Also, äh, sieht nur ein Junge aus. Danke. <lacht> ich habe die jetzt abhustisch verschlossen. Achso. So, das sieht vielleicht. Oh ja. Es sieht aber schön. Okay. Muss ich weiß nicht, Sie mal sehen sollten, die zweite Boote sehr umstritten. Ob wir darauf drin kommen, weiß ich nicht. Aber da müssen wir mal schauen. Äh, wenn nicht, dann bleibt es jetzt mal... Äh, ich sage erstmal Bye-bye. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss, Haus. But I